Ja, hi. Oh, und willkommen. Mein Name ist die p und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem. engage wir gehen mal sofort rein damit die parks nicht so lange dauern. Ne? So, jetzt mal zwei Stunden ist ganz schön lang. Ähm, ich komme gerade aus dem letzten Kapitel, wo wir das Schloss wieder erobert haben und wahrscheinlich die Königin gerettet haben. Weiß ich nicht, vielleicht auch nicht. Okay, cool. Ich nehme an, die eine... hat aber den Ring geklaut, ne? ne? die war auf die Suche nach dem Ring und wir haben den Ring. Und Löchern. Ich bin Gott, verehr mich. Haben mich einige Leute staunt, während ich am Schlafen war? Haben meine Mutter andere Leute eingeladen, damit mich begutachten können? Aber irgendwie kommt mir zuvor, halt so als würde mich jeder so kennen. Nicht nur vom Titel, sondern vom Aussehen ja. Anata Samano, Kagetis, Sono Senado, Karawa, Eh? Sonna? Ich glaube, sie hat gefragt, wie das passiert ist. Ne? Irgendwie war ich die deutsche Übersetzung ein bisschen ab, glaube ich. 母のことを思い出してしまっ <lacht> <lacht> はず、 落ち着かはい。 それは何よりの誇りですから。ありがとう。先ほど <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Oh, sie hat noch einen Ring. Ich meine die Ideen, den Celine hat. Ja, nee. oh Ich nicht immer so schnell auf Bildschirm schon 紋章 2 我が国に2つ目の指輪が... <笑> Seid ihr von allem. Auch aus Fire Emblem 2. Wer auch immer die Ringe von Fire Emblem 8 hat, müsste eigentlich auch zwei Ringe haben. Oder auch nicht. Tochter des Lichts. Mikaya. Fire Emblem 10. の国境付近にあるこの街に位置してあり Nein, das kannst du nicht. Es viel zu gefährlich. Oder auch nicht, <lacht> okay. ich meine, sie ist super stark. Also, schon einer der stärksten Charaktere, die ich im Moment habe. In Rollenspielen ist halt ja eigentlich mal Typisch, statt Prinzessinnen und Prinzen irgendwie durch die Gegend reisen. Ne? Aber jetzt wo ich da nachdenke, ne? da würde nie im Leben passieren in echt, ne? im echten Leben ne? oder im Mittelalter oder so. Ne? irgendwie die, oh. da irgendwie die Prinzen irgendwie, ja. weil nicht unterwegs sind und irgendwie weil nicht die Welt retten wollen, müssen nur die, die wie heißt das hier die Blutlinie musste aufrechterhalten werden, oder so oder irgendwie so ja, die königlichen Soldaten sind ergeben, eine Anhänger des Würmgottes. Welche Ehre euch persönlich unter die Augen treten zu dürfen? Da ja, gehen wir mal ein paar Sachen hier: eisenbaren Kartoffel. Er wird uns nicht noch einmal überruppeln. Wir werden Königin Eve beschützen, wenn es uns das Leben kostet. Ist im Kopf etwas runtergefahren, jetzt finde ich es nicht mehr uh, gut. Schön zu wissen, ihr seid deutlich stärker geworden. Ihr wollt euch gut erzählt in einem Märchen machen. Uh. Dieser Schlag habe ich nicht gerade geglänzt. Ich muss mein Training noch intensiver betreiben. Finde ich eigentlich schon Hast ordentlich Schaden gemacht. Eigentlich. Zwei Eier, das habe ich zwei Eier. Die kürzliche Wache war viel zu nachlässig. Wir würden unsere, wir müssen unsere Verteidigung verstärken. ihr werdet von Tag zu Tag stärker. Seid versichert, dass ich euch ausgesprochen, dass ich ausgesprochen stolz auf mich bin. Ich bin auch stolz auf mich. Ich fühle mich als wäre ich stark geworden. Danke, dass ihr meine Seite kämpft. Ja, du bist jetzt Level 8 Ich glaube, du bist die höchst einheit, die ich im moment habe gern geschehen da kommt daher weil ich jeden katze ja heile. ich hätte mir nie träumen lassen dass ein einfacher so leid, wie ich einen tag zum im kopf begegnen würde ja war denn mein licht wenn der wind aus der richtigen richtung weht kann man von hier aus die blumen von flora mühlstadt riechen oh. Entschuldigung, ich wollte nicht in ein kleid und deine haare stehen meine mutter ist in sicherheit ich danke euch allen äh, allen für ich danke euch allen für das, was ihr für uns getan habt. nun dann werde ich auch euch helfen. Ich euch hier ein wenig aus, bevor ihr aufbrecht. Ich werde für eure Sicherheit beten. Hui, dieses Mal habe ich eine Menge Gegner. Ich weiß. Ich freue mich einfach nur, euch helfen zu können, Göttlicher. Das ist eigentlich nur damit wir keine Ahnung bekommen. Fragmente. Ich kenne euch gar nicht ich kann euch gar nicht genug für die rettung von firen danken aber lasst mich damit beginnen dass ich euch zum schreien führe ich seid der Wernkopf. vielen dank dass der königin lief beschützt hat das waren alle nee, nee. In der letzten schlacht habe ich viel nützliche dinge lernen können ich werde sie anbieten um euch alle zu beschützen no, ja tut mir leid dass unsere Feinde jetzt auf mich abgesehen haben zu schienen zumindest erscheint glimpflich davon gekommen zu sein ja du hast es bis jetzt noch nicht so da drauf finde ich Will ich zugeben wenn wir dann geredet ne, ja okay weiter ich dann sagen Ja. ja. schon geredet ich ein wenig aus bevor auch richtig ich werde für eure sicherheit bieten so dann menü ich drücke mir erst 20 knöpfe bevor ich den richtigen finde so ähm, items lagern machen wir das so. jetzt am fähigkeit mäßig aus ach ich hatte gar nicht ausgerüstet oh. <lacht> oh. habe ich dann letzten part schon gelernt die fähigkeit man kann gelagert werden, ich muss wahrscheinlich wieder eine Heilung für sie kaufen. So ich habe ein Blockieren, für ein Feld für eine Runde blockiert. Das ist nicht schlecht, ehrlich gesagt. So, du nimmst nicht den Panzer, wie viel wiegt der Panzerbrecher? Gewicht 13, Uff. Den wird niemand tragen können, ohne. Figur vier, Irg ohne irgendwie weil nicht belastet zu werden, Na. aber du nimmst Panzerbrecher. du Panzerbrecher? Nimmst drei halbe? Äh, du kannst ja vielleicht noch weiß nicht ein Eisenschwert nehmen, weil ich wollte ich keinen grund warum ich das hier nehmen soll ich meine das ding wiegt weniger hat mehr kraft da ist in jedem punkt besser als hat eisenschwert also ich werde nie wieder ein eisenschwert benutzen müssen also kannst übernehmen ja so. du hast eine figur von acht der Lang, der ritter tot 11 irgendwie kann man das hier nicht umschreiben weil mich ein bisschen stört ich kann nicht gucken wie schwer die waffen sind so ich glaube er ist der einzige der den panzerbrecher ausrüsten kann äh, den Reiter tot was auch immer er war wir haben noch nicht für einige Charaktere die Dings gelesen ach da muss ich noch was hm. wollte ich machen hier hier wollte ich noch was lesen ne wir haben wir noch einige neue glaube ich die Charaktere, die wir noch nicht hatten, vorher zum Beispiel Celine, stadtklasse adelige Adlige 18. Zimmer, Prinzessin von Viren, jüngere Schwester von Alfred, trat im flora mühl mit ihren Getreuen der Armee des Wirmgottes bei trug den Ring des der gütigen Prinzessin. Er Landfliegerin, 27. April, königliche Ritterin von Viren, kämpft im flora Mühlstadt an der Seite des Getreuen Louis, um Celine zur Flucht zu verhelfen und stieß zur Armee des Wirmgottes. Aber Louis den Geburtstag 4. November, königlicher Ritter von Viren, deckte in Flora-Mühstand mit seiner mitgetreuen Fl Chloe Selins Flucht und trat danach der Armee des Wirmgottes bei. Sommi und sagen, wir sind da noch getroffen am 1. Größe etwa wie ein Brotleib, Gewicht circa 2,40. War es im Bewacht über das Somniel Jagd, Daniro vergnügt hinterher wenn es ihn sieht ist seit uhrzeit mit königin dobera befreundet okay so viel dazu na gut dann gehen wir weiter ne? ich nehme an jetzt kommen wir auf die weltkarte so ausruhen und so kann ich mir eigentlich ich kann nur laufen okay so, gehen wir erstmal zum Sommel. Upsala. Wer wagt mich anzusprechen? Der Händler, sieht aus wie Händler oder so. Schmieden. Ich Shinryu-sama 私がいれば武器をより <lacht> Hey, das ist echt abgauen. Aber das heißt, er wird jetzt von irgendjemand getötet. So läuft dann überhaupt? Ich bin sowas von tot. Zwei. Zwei Es ist doch sehr Mensch, ich まさかあの女が密かにこう <laughs> <laughs> Was sie für eine Flüsterstimme hat, okay. Hm, da war doch die Idee, die auch äh, unsere Mutter erledigt hat ne? oder angegriffen hat. Jedenfalls hm. Schmiede und die Boutique. Die Türen zur Arena der Amiibo Pavillon steht jetzt zur Verfügung. Wandgespräche sind jetzt verfügbar. Ein gemeinsamer Kampf des Berufs in Sommer nach meinen Mitschreitern zu suchen. Okay, schön für dich. Mal so weit, Weizen bringe ich euch zum Schreien in der Nähe in der Ring der Tochter ist nichts aufbewahrt. Wird Kaja, nehme ich an. Ne? So neue Waffen. nicht ne leicht schwer leicht lanze wahrscheinlich als nicht die Leichtwaffen sind jetzt nicht so gut da wo sind die da ich sehe das schon auf der karte prinzessin haupt schon direkt da am kleider geschäft da kann man sich da ist holen. spiel und boutique haben sich geöffnet ich hab gar nicht gewusst dass eine firina einen zweiten ring gibt dass es in ferien einen zweiten ring gibt Ey, ich habe noch nicht egal wachsen so viele unterschiedliche früchte probiert mal ein paar und sagt wie sie schmecken das war ein fantastischer ort ich hätte mir nie erträumen dass es sich einmal ein eigenes ich habe doch gerade abgestellt das ist meine boutique gibt es besten wohl den ganzen leos hier kannst du im tausch gegen Materialien und gold kleidung und accessoires im auftrag geben die du in sommer tragen kannst Meistens, das war die du hier anfängst können von allen Charakteren getragen werden. Ich hoffe, das Spiel jetzt sich das Angebot der Boutique ah, nicht im Dings. Warte habe ich nicht irgendwie so was durch den Dings bekommen. Hemd und Hose. Ja nicht Und alle haben hier die kamotten ne? ein teiler man hat sie im badeanzug sind der badeklamotten anscheinend ja alle ne. hm. hm. Kleidung, das Kleidung, was das war's, habe ich gar nicht. Egal. So, was haben wir hier noch, himmelslinie Reinheitslinie. Hm. Eisenstahl, sehe ich überhaupt, wo ich das hab. Habe ich dann alles schon? wäre, wenn man das im Kampf noch alles hätte, ne? moment finde ich die kämpfe schon ganz schön schwierig dann müsste ich irgendwie mein geld irgendwie für andere sachen hier aufsparen willkommen willkommen ich kann euch gar nicht genug danken dass ich meine schmiede hier öffnen durfte denke immer daran wenn ihr auch ausrüstung erneuern wollt kann ich sie in form kannst du eine waffe und im tausch gegen gold und material verstärken Mette deine waffe auf und wickel sie weiter indem du sie veredelt oder gravierst übertragen mit einer gavour ein Emblem macht auf eine Waffe, wobei niemals ein Beben zur gleichen Zeit verwendet werden kann. Die zu vermehren benötigten Materialien kannst du auch durch andere Materialien ersetzen. Okay, oh. hm. muss ich das machen, um Spiel voranzukommen? Beste wäre ja natürlich, wenn ich das hier mit den Dings machen würde, mit den einzigartigen Waffen. Ne? Das Gute ist, einige Waffen sind ja auch einzigartig, ne? wie zum Beispiel ja Liberation. Von daher lohnt es, das bei denen auf jeden Fall die Hochzuballern. Ne? Ich mache, ich finde zum Beispiel, mein Hauptcharakter macht unglaublich wenig Schaden. Deswegen tun wir ihn mal hier. Ach, da unten rechts sehe ich, was ich alles habe. Stahl 1, Silber 0. Problem ist, einiges davon habe ich durch äh, Dings bekommen, durch den Pass. Was soll's? Ich finde das Spiel ist gar nicht so einfach, von daher. Was auch immer. Da kann ich auch irgendwas hochlemmen ohne dass ich dafür Eisen brauche. Hm. Dafür brauche ich... Auch Eisen. Wer braucht denn am notwendigsten ja? Wer braucht das gerade am nötigsten? Eigentlich niemand, ne? Ich jeder macht so halbwegs gut Schaden und so. tut soll ich auf jeden Fall hochballern, weil wenn ich den schon benutze, dann soll er auch Schaden machen, Es ne? soll Sinn von allen. Ja. Ja, habe ich nicht. Na hm. gut, ist man hat hier nicht im Normalfall. Sind im Feiern, so dass, äh, dass äh, Waffen oh, das Waffen noch Pferde Ach, Kavaliere, ja. so. ich jetzt mal mit einer neuen Trainingseinheit hier? Ich bin der Drachenbüter. Ich muss stark sein. Ich bin noch nicht stark genug. Ich bin der Drachenbüter. Ich bin der Drachenbüter. Da ist hier eigentlich irgendwie was. sieht irgendwie so aus, als könnte man da aus eine Statue. Einmeißeln. So, Zeit zum Trainieren. Lass mich raten? Die seid hier fein Kraftigen. Ich kann ihren Schossen in den Augen erkennen. Ich wusste es. Wartet, ich bin sofort zurück. Ich hol nur schnell Prinz Alfred. Warum denn nur Alfred? So, dann machen wir mal was anderes. Klappmesser. So schnell du kannst durch den Kopf, so schnell du kannst, um die Linien anzuheben, brüllt sie den Boden, endet das Training. mit Den klappt besser, wird es schwerer, die Linie abzuheben. Je schneller du sie annimmst, desto besser fällt deine Bewertung aus. Bring dich in Form mit Zombie trainieren, brauchst du einen Trainingspartner ja, mal gucken. Okay, dä dä dä dä dä dä dä dä dä Ich dä dä dä dä dä dä dä ist ja schon. schon echtes workout hier oh my god ah, plus plus plus ja, kein einziges mal geholfen ey. danke uh eine mit dem Rhythmus konnte ich irgendwie nicht von daher soll es stahlwaren Milch. nach geben die geben die mir was die weil ich die da draußen gestellt habe das ist doch nicht schlecht wir erhalten Okay. So ich, muss ich kein einziges Mal hier meschen außerhalb des Spiels. Außer dieses Minispiels. So, füttern werde ich mal. Warte mal in ihr. Seltenes Gemüse. Ach, ich habe die ganzen Sachen hier bekommen. Ich habe eine Kartoffel gerade gefunden hier, frisst die. das hoch ich habe gar nicht gesehen sie hat unterschied und ja ich nehme an ich kann das öfter machen aber hm. lassen wir das mal ah, die arena hat auch jetzt noch geöffnet dann würde ich mal sehen was da abläuft muss mal das geld wetten ich habe genug geld zum spenden wieder hey. Die blumen sie denke ich von meinen prinzen wieder er noch ferien haben diese krieg verdient die ach das ist der amiibo pavillon ne ich spiel mit dem dings controller also ich kann jetzt nicht mal kurz den controller ausziehen spieler mit den mit so einem separaten controller funktioniert das mit den arbedus Scan nicht aber ich kann das ja mal machen irgendwann mal mal, mal so ein bisschen weiß ich nicht leerlauf haben jetzt ist bis jetzt ist das ein bisschen unpraktisch weil wir wir machen immer die R hälfte des parts hier im somniel und dann der zweite die zweite hälfte ist dann meistens immer äh, das kapitel und das nächste ist dann wieder der rest des kapitels von daher zeit äh, zeitmäßig passt das irgendwie so ungünstig im moment zu so wir passen alle gut zusammen, nicht wahr? Die Farben der Früchte harmonieren wunderbar miteinander. Oh, ich will mehr Charaktere haben. Ich will noch mehr Charaktere. Haben. Oh, ich kann es kaum erwarten, irgendwie wieder neue Charaktere zu treffen. Was für Charaktere ich noch treffen werde und so, was die alles können. Das ist mal das Beste und Fire Emblem, neue Charaktere zu treffen, die zu benutzen. Nüsse, die nachts Ha, Die Geschenke, äh, die kann ich nur für Supportpunkte benutzen, ne? Also sollte ich die vielleicht auch benutzen? Tee ist ein netter Mund. Tee ist ein netter Muntermacher, Wenn ich äh, eure Gesicht sehe, ist all meine Müdigkeit weggeblasen. Oh. bleibt weg von mir. <lacht> äh, was ist da links nochmal? War ich jetzt überall Ich glaube ja, ne? Oh Gott, diese Karte. Schwimmbad. Wann habe ich ein Schwimmbad? Und das ist voll das Luxusreservoir hier. Wenn ich einigen Leuten hier irgendwie diese Badeklamotten geben würde, würden die dann irgendwie weil nicht anfangen da schwimmen zu gehen? Ach, bitte ja schon. So, ähm, warte mal. Habe so Kieselsteine mal gefunden. Ne? Kann ich die mal irgendwie? Äh, wo stand dann noch mal? Enzyklopädie äh, haben die Zwillinge nicht irgendwie Kieselsteine gemacht oder so? Mag den Würmgott, gewürzige Philosophie, ja, Blume, mordsport zu Zuckerrüben und andere ab anzufeuern. Wenn jemand macht, doch Kieselsteine scheint nicht Kochen lesen Gewürzgurken Philosophie Sport Zuckerrüben habe ich irgendwie soweit Habe ich Zuckerrüben Hey, ich fällt gerade auf okay. Nee, glaube nicht. Verfolgt mich nicht. So, wie sieht denn die Arena ja aus? Zeig mal. What? Okay, das ist jetzt nicht das, was ich erwartet hätte. das ist das hier? Thumbnail. In der Arena kannst du Verbündete trainieren lassen, um Erfahrung zusammen und ihr Bandlevel zu erhöhen. Standardtraining kämpft ein ausgewählter verbündete mit einem anderen Verbündeten. Es ist kostenlos, aber begrenzt. Im Emblemtraining stärkt die Bande zwischen einem Verbündeten und einem Emblem. Es kostet Fragmente und das Band, das Band ist, und ist unbegrenzt. Ah cool. Ah, ich dachte, man kann ja gegen irgendjemand kämpfen. Dann irgendwie weiß nicht. Geld verdienen oder so, so wie in den anderen Teilen früher. So, also, bevor ich das aber mache. Wie mache ich das. Unterstützung. Machen wir erstmal die Supports hier. klar und Atti. Das ist nicht das <lacht> この瓶に入ったものは僕が Bündeltoko, sind merkwürdig. Ist es das? Ist es charmant? ist charmant das ist normalerweise der punkt in dem man einfach sagt okay bis später so, und zu Okay, los gar nicht so viele okay. 暖かい季節に咲く色とりどりの花の香りそれ<笑> ありがとうええ、はい。 ja eine Spitze, den auf der Spitze eines Berges bewacht von einem riesigen Drachen. Aber kein Problem, ich mache das schon. wird definitiv irgendwie so was sein, ne? So und ich kann Leute trainieren lassen, ne? So wie ich das sehe. Ich sollte dann wahrscheinlich irgendwie weit nicht. und er kann mit hier in ihr aber ich will mit anderen Leuten ja mal Support sehen zum beispiel ich glaube wanda wird nicht so viel action irgendwann mal sehen und lassen wir ihn mal mit irgendjemand mehr supporten zum beispiel klamm klamm standard wander training vom wander beginnen da wird einer zufällig ausgewählt klar Okay, oh, er macht ihn fertig. Hat sogar erfahrungspunkte bekommen. Oh. Schon wieder? Ja, noch gerade erst ein Support. Okay, noch ein Supporter nehmen. Kann 頑張ってる人のことは応援したくなっちゃっ ich bin ich nicht die einzige person die ja, stark ich liebe es wie kurz die supports in diesem spiel sind so, Okay, wenn es zufällig hier gemacht wird, dann ist das ja nicht schlecht. Das heißt, kann hier jemanden leveln, der schon kurz vorm Level sind, wie zum Beispiel sie, ne? sie ist kurz vorm Level. Sie muss natürlich auch jemanden erledigen können. Oh ja, das ist total machbar. Ja. Au. Er hat ja noch ein Sofort. Ich kann ja gerade irgendwie ein Level abbekommen. Mehr oder weniger. Ich sehe, zahlt sich das Training aus. Oh, aber die haben kein Gespräch jetzt freigeschaltet. Okay. Ach, die haben wahrscheinlich kein Dings, ne? Ne? Ah, da ist natürlich schade dann. So, ähm wollte ich ja hier hoch lassen letztens aber hab ich nicht geschafft so hau irgendwas kaputt oder irgendwie oh Gott. die arme wow. das macht ihn fertig Mom. was machst du warum willst du ich mit denen prügeln ich weiß, du bist Level 8, aber... Oh, kein gutes Level ab. Entschuldige, dass ich dir aufs Bau gegeben habe. Lass erstmal darüber reden, okay? Ich muss sagen, halt etwas emotionales wegen seinen persönlichen skill。<lacht> ich bin halt voll mit gefühlen und halt Gefühl. Gefühl. bedeutet buch え、どんな話なの幼い頃に戦争で Einfach das, einfach das Buch aufgehetzt. Okay, so wie läuft das jetzt hier ab mit dem Emblem Training? Weil irgendwie unbegrenzt ist ein emblem drin um ihren band level zu mehr level kosten mehr fragmente ist man oh. ist dafür bezahlen Ah, ich kann das hier aufleveln lassen alles klar ja aber warum sollte ich da machen nee, ich brauche einfach nur kämpfen So, fällt mir gerade ein, ich glaube, hatte sie nicht irgendwie hatte Selica nicht irgendwie, weiß nicht, äh, es leben mit zelle irgendwie ein Band Selica, ja. Muss ich ja es mal machen, ne? ja. Okay, ich habe ja hab so gefühlt sind so. Ich habe so gefühlt sind irgendwie so random geschriebene äh, konversation Gab es auch in äh, Fire Emblem 10. warte mal das sehe ich auch gerade die anderen ringe alle und die haben alle feste werte so wie ich das sehe ne? wenn ich jetzt raten dürfte das ist nicht schlecht da können wir einige noch holen ne? Wie viele charaktere habe ich? ich habe zehn charaktere ne? eins zwei drei vier ringe könnten wir uns dann eigentlich noch holen ja, links kann ich nicht mehr ne? Alles gut, dann kann man so ein bisschen Erfahrungspunkte noch holen, so nebenbei, ne? was ist nicht schlecht? stärker stärker Magie. wenn mit dem physischen Angriff von zwei Gründen, Stärke und Magie. Da ah, jetzt jetzt mein komisches viech auch da unten. nein So, warte mal, spenden kann ich wieder, ne? Äh, soll ich jetzt warten, Sich noch mal. eigentlich? Ich, ich habe so Gefühl, ich halte mich noch ein bisschen näher in dieser Region auf, ne? silber silberverzerrter Nationalkleidung erhalten, oh. Blumenlinie. Wandfragmente und eine Stahlanze. So, die Stahllanze können wir doch jemanden geben. Jetzt wo ich offiziell eine bekommen habe ich mich auch die zu benutzen. Äh, eine Stahllanze wiegt aber wahrscheinlich voll viel, ne? Zehn. Ach. Ach, niemand kann die ausrüsten Er kann sie ausrüsten ohne irgendwie. Er hat schon so viele Sachen. Was soll ich da mache Ich gebe eh die Stahllanze. Nehmen den Langsperr weg, dann kriegt Alfred den Langspeer. Dann glaube ich auch ein bisschen schwergewicht 9, Nö. aber er hat eine Figur von 7 nee, 8 nee, 7 also er hat 6 plus 1 ergibt 7. Okay, cool. Dann kann ich ja noch mal einmal in mein Zimmer ein bisschen hingehen. Ob ich mir, gucken, ob mich mal wieder jemand weckt. Und dann können wir ja schon mal sehen, wie das nächste Kapitel so aussieht. Ne? Und dann können wir einen Schnitt machen, würde ich sagen. Oh, da war ein bisschen Dorf von feiern 4, ich gerade. Okay. Wer packt die ganze Zeit Rosen auf meinem Bett? Glaub, das käme jemand herein. Schon wieder klar. Ich verstehe immer noch nicht genau, was das hier für eine Funktion haben soll, aber irgendwann wird das schon bringen. Ne? Oh, ich habe gedrückt ich dachte vielleicht muss ich da irgendwie was drücken oder so keine ahnung ich verstehe noch nicht ganz den sinn was das. das bringt aber okay Gut. Ähm, da wollte ich noch machen Ring, ringe wollte ich auch noch machen Hallo, ich habe naja die kommende Schlacht vorbereitet. Ja, ein weiteres Training. Okay, also immer an zufälligen Orten. so, wir sind schon wieder neue Gegenstände. Also kann ich hier jedes Mal ein Nickerchen machen und neue Gegenstände spawnen oder was kann da irgendwie weiter nicht gegenstände farben also farben ja weiß nicht ich glaube nicht ob, ob Orangien, Farm irgendwie ob orangischen farben irgendwie was bringt oder so aber schauen mich wurde erhalten Ich glaube, da wird die letzte Aufnahme für heute. Da kann ich auch irgendwie mal gucken, was hier so noch machen kann, so auf screen Ob ich hier echt irgendwie Materialien farmen kann oder so auf die Weise. Ob ich dann überhaupt brauche, ich glaube ja eher nicht. Aber mal schauen. Äh, was wollte ich noch mal machen? Die, die Ringe. Die Ringe, die ja, Ringe. Wir kann ja schon mal ins nächste Kapitel reingehen und zu so gucken. Was da noch so rein nicht? auf uns wartet ne? Aber wir haben jetzt schon 50 Minuten. So, so ich glaube hier sollte ich mich ein bisschen so aufs, äh, weiß nicht, ein bisschen aufpassen hier so, in was ich mir hier hole. Hätte ich bei rum, trifft während eines Bündnisses mit Emblem auf nicht zu sich Kraft nach, weil er hat schon hat. Ne? Ah, Warte mal, ich habe Schwert Agilität. 1 letztes gut, wo ist denn das? Is heißt das? heißt hat er das irgendwie nicht aktiviert gerade. So. Ach, du bist noch nicht 5 Du bist aber. So, oh, da hätte ich gerne Magie plus 2 ja, Der Treffer und Ausweichen plus drei, wenn sie am buch verwendet. Nur 100 ja. so, und sie hat das jetzt für immer, ne? So, ich darf nicht vergessen, auch auszurüsten. Ah, wir hier, wo? So. Aber er hat Aufmerksamkeit auch so, ne? Auch wenn er nicht mit Marv. Kann er... Ach hier, ist Schwert, Agilität 1. Ja, diese Passiven, würde ich sagen, sind am wichtigsten, ne? Und ihr habt alle nichts, ne? weil ihr nur billig habt. Na ja, gut, dann holen wir uns noch ein paar Bandringe verschmelzen. Äh, dann ist, wenn ich Doppelte habe, ne? Äh, das heißt, ich kann Doppelte kriegen, ne? Ich kann polieren. Da gibt es ja auch noch. Mein Gott. Möchtest du den Heldenkönig polieren? Ah, schon wieder Bandlevel ab. So einfach kann es gehen. Ich glaube, Bandlevel ab sagt jetzt irgendwie nicht so, das oh, Level wurde erhöht oder so. Okay cool. Dann machen wir mal ein paar, mal wieder ein von jedem Teil. Oh, nein, einer reicht. Solange lange wenn ich ein Gratis es wenn ich zehn erstelle bringt mir ja nichts. So, Merrick, Geschicklichkeit plus 1 hm. da ich glaube Mac, der ist aus dem ersten Teil, haben wir schon letztens gesehen glaube ich. Ach, nur Kupfer haben das ist auch ein Hauptcharakter. Okay, es gibt wohl keinen Ring von allem anscheinend. Dann wird ihr einfach abgestempelt als Nebencharakter. Oh, das sah gut aus. Levin. Nein, Informationen unter Ringe. wo oh. ich finde so gut dass man hier all die charaktere hier sammeln kann so warte mal wer war gerade super äh ich dachte da wäre noch einer ich dachte ich habe eine super Seltenen gerade bekommen weil jetzt so ein glitzern war egal ähm kann ich die Ringe immer ausrüsten Ja, ich glaube, wander auch eigentlich keinen, ne? ja, ich habe gerade, was habe ich denn für Ringe gerade? kommen So, du hast. Oh, ich will übersehen sehen, was die... die. magie und Geschicklichkeit plus eins glaube dich kann ich eigentlich hier an ihm weitergeben ne? Magie und Glück plus. Ja, er ist eigentlich stark, schnell genug. Hm, braucht eigentlich hier niemand Magie? Doch warte Sie ne? Ja, sie habe ich nur Dings gegeben. Ja, Magie und Geschicklichkeit. Dann. Man kann ich dir geben sicher wie den ausgerüstet hat ja äh, du gibst stärke plus 1 stärke kann eigentlich ich glaube sie kann halt gebrauchen ne? sie macht nicht zu viel schaden nimmst den von arm du kannst den ihn... ich nehme mal den Glücksspeer nehmen ne? ausweichen Glück. Was gibt er mir? Irgendwie sehe ich nicht, was der ihr macht. Geschicklichkeit. naja ah, ja. Hat zehn Geschicklichkeit. vor der Stelle Krieger äh, Kämpfer. So, wander du brauchst keinen. Ist noch stark genug eigentlich. Warte mal, kann er überhaupt Dings hier sammeln? Sammeln die überhaupt FP, wenn ich den jetzt so billig mir gebe? Ich glaube ja, ne? Das heißt, ich muss ihn eingeben. Ich habe vergessen, wodurch ich FP bekomme. Ich mache den einfach mal ein. Wanda, du kriegst auch ein Du kriegst einen von von Fire Emblem 1, weil das ein altes Spiel ist. Hast du so einen alten Sack. So, schieder hey, ist auch eine Hauptcharaktere. Ja, ich will den aber nicht Geschicklichkeit geben, weil sonst... würde wahrscheinlich öfter killen. Du kannst den Ring von... Hier, den nehmen. Kann Luis... Luis neben von Shida nehmen, von schieder nehmen. machte zwar einen unterschied weil er voll runter geballert wird durch den Dings, durch ja. den Ritter tot, aber was soll's. So, wir sind schon fast eine Stunde hier dran, wir sehen mal so viel zu erledigen gibt hier im Somniel. Dann schauen wir mal kurz, was uns als nächstes erwartet im nächsten Kapitel und dann machen wir ein Schnitt. Ne? Ich hoffe, ich kann dann von dem Dings dem Kampf vorbereitung aus noch mal zum Somniel zurückkehren, um einfach nur zu gucken, so ob ich ja noch mehr Sachen machen kann. Oder so, ich habe wahrscheinlich dieses komische Viech irgendwie füttern auf Screen, damit wir das hinter uns haben. Damit ich dann nie wieder was machen muss. bis Zum nächsten Mal werde ich auch ein paar amibus hier bereithalten zu gucken, ob wir damit überhaupt machen können. Und dann... Gucken wir mal. Warte mal, habe ich den einen Turm da schon? Ich habe da ist aber noch nichts, ne? Benachrichtigung. Amio-Pavillon, neu. Okay, ich nehme an, da ist noch nichts dran, ne? Na gut, äh, wie komme ich raus? Kommen wir mal weil wir uns das nächste erwartet ne? so ein kleiner vorgeschmack auf das ist im nächsten kapitel erwartet was oh. ein paar log neben quest nach dem Abschieden bestimmter kapitel erscheinen neben quest karten auf dem weltkarte auf der weltkarte Nebenquests sind optional, aber sie lohnt sich. Vielleicht trifft sogar neu Verbündete. Ja. Das ist doch nicht schlecht. Okay, wenn du mit dem Internet verbunden ist Okay, also nein. Das ist interessiert mich nicht. Dann gehen wir mal hier ins Nebenquest und gucken, was da, was da ist. Dorf der Teefelder. Oh, kriegen wir da einen Dorfbewohner. Ich habe voll die bekannten Werte am Anfang, hat aber voll die riesigen Wachstumswerte. Äh, kann die die Dorfwohner von den angreifenden Verzerrten beschützen? Klasse, Basis Level 4 Spenden. Level 3. Hm. Ich kann alles aufnehmen. Anscheinend hier gehen wir mal da rein. Hier mal, wir kriegen ja ein Dorfbewohner, weil wir hier in ein Dorf sind ne? Dorfbewohner normalerweise super schwache Einheiten die auf riesiges Potenzial haben, super viele Werte bekommen oder wir kriegen ihn. oder ihn. 大丈夫 <laughs> Hallo, na. Der hat gar keinen Hosen an. eine sehr stressige Karte. Meine pflicht und so das ist meine pflicht oder so jetzt bin ich ein bisschen schade dass ich schon ein paar Dorfbefreiungen genannt habe weil ich glaube genau so als müssen wir genau das machen diese quest Wir übernehmen die Verrückten. Oh, nur sieben ich habe okay ach wir können nur sieben Charaktere mitnehmen ich will da okay Level vier, ja ich sehe es so hier mal schauen ein einen Kampf einen weiteren Kampf, einen weiteren Kampf Da fällt mir ein, ich hätte vielleicht Heilung kaufen sollen für. Aber zum Glück mache ich ja hier in Städter, kann ich alles noch mal. Ich werde ja noch mal zurückgehen können zur ne Ja. Hm. Falls nicht, habe ich gespeichert. Okay, schon. Also die einzige Kling. Im ort bei den tefeldern johns vater also entweder er oder sein kind ist irgendwie rekrutierbar oder beide nehme ich jetzt an ne? er hat ganz schön ordentliche werte ich sehe sein kind gerade gar nicht So, aber wir müssen doch bewohner beschützen ich sehe es auf jeden fall gegner besiegen dann die Welt besiegt, okay. ich nehme an er taucht irgendwie gleich so irgendwie so auf, so hey ich bin abgehauen und so ne so ich sehe sofort die erste Strategie wäre irgendwie mich hierhin zu teleportieren mit selin äh, damit wir die hier abfangen können aber ne? bewegt sich gar nicht okay wir müssen auf jeden fall ja im ersten Zug hier alle hier erledigen ne die sind egal am besten hier hoch Celina erledigen oh er macht ja nichts an Schaden dann hier vielleicht mit Sigurd hinreiten mit Alfred ja wird schon machbar sein irgendwie ne cool aber dann machen wir es im nächsten Part jetzt mal gucken. Kann man auch zurück? Da werde ich im Somniel vielleicht nur so ein bisschen was nicht nachgucken. So Im Sinne von kann man hier irgendwie bald nicht, kann man irgendwie weil nicht äh, gegenständiger Farben oder so vielleicht mich noch irgendwie intensiver irgendwie vorbereiten. In der klareren mit einem klaren geist bin ich gerade nicht am aufnehmen keine ahnung aber gut, dann würde ich sagen das war es für diesen part im nächsten part machen wir diese nebenquest sieht nicht nach einer sehr großen karte aus also vielleicht schaffen wir die schon locker eine stunde oder unter eine stunde das wäre cool und ja ich danke euch fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr den keine ahnung liken abo und all das coole zeug hinterlassen würdet und dann sehen wir uns beim nächsten mal tschüss Kowski. Oh, ich bin auf dem schiff Bye bye.